Als Lehrling ist es in dieser Garage sicher speziell cool, wo man sehr viele verschiedene Sachen machen kann. eben schon als Lehrling, wo man vielleicht in anderen Garagen sicher erst als mich start machen kann. Unser Spezielles ist eigentlich unser Produkt. Wir sind der einzige Betrieb, der in der Schweiz der drei Moment Momente drei PSA, die französischen PSA-Marken vertritt, also Peugeot, Citroën und DS. Wir sind ein Kleinbetrieb in einem sehr grossen hin und das ist sehr familiär hier. Es geht mal lustig, es geht mal laut, aber es geht immer herzlich. Und das ist für den Lernenden sicher absolut eine absolute tolle Erfahrung, da hier, hier für das Team hineinzukommen. Ein Lernender sollte bei uns die Lehre antreten, wo er sehr junge Führungspersonen hat, die das Know-how sehr, sehr frisch haben, wo sie ihre Weiterbildung noch nicht so lange abgeschlossen haben. Unsere Garage zu schnuppern lohnt sich auf jeden Fall. Als ich hierher kam, habe ich gemerkt, das ist ein extrem cooles Team. Und auch die Arbeiten, die ich schon ausführen schon am schnuppern, waren sehr abwechslungsreich. Und das ist schon der Grund, warum ich am Schluss hier die Lehre angefangen habe.